Oh, hallo. Sie sehen schon als allererstes, ähm, hier oben steht TEFL Handbook und nicht GU Handbook. GU Handbook ist der alte Antragstitel, der irgendwann mal auf dem Antrag stand. Ähm, es geht im Prinzip, wie gesagt, Fachbereich 10, Institut für England und Amerika Studien, Anglistik, Didaktik, Teaching English as Foreign Language ist unsere Kernaufgabe, die wir an die Studierenden weitergeben. Ähm, das Handbook ist so gedacht, ähm, weiter. als ein videobasiertes, video- und aufgabenbasiertes Online-Tool zur Unterstützung der Studierenden, aber auch darüber hinaus. Ähm, Im Prinzip, was wir machen ist, wir wollten Themen sammeln, die die Studierenden so im Rahmen des, ähm, ihres Studiums kennenlernen, was wir denken, was so wichtig ist im Studium und die mit den Studierenden zusammen erarbeiten und eine Art Kompetenzplattform entwickeln. Die kann sowohl für Studierende später dienen, wenn sie noch mal sehen wollen, was waren denn so die zentralen Aspekte meines Studiums zur Prüfungsvorbereitung, aber auch für, für Lehrkräfte im Schuldienst, die vielleicht mal gucken wollen, was ist denn so themisch, thematisch los in der aktuellen Entwicklung. Ähm, wir hatten primär zwei Zielgruppen im Auge. Das erste ist die Zielgruppe, mit der wir wirklich das Projekt durchgeführt haben. Da werden Sie jetzt wahrscheinlich denken und Sie haben recht, das hat erstmal mit E-Learning direkt nichts zu tun, also wir haben kein E-Learning gemacht, sondern wir haben diese Plattform als Anlass genutzt mit den Studierenden Kompetenzen einzuüben, die sie benötigen als Lehrer unserer Meinung nach im Unterricht, aber auch um eventuell selbst online ähm, Inhalte, E-Learning Inhalte zu produzieren. Die zweite Zielgruppe sind dann all diejenigen, die unsere Plattform vielleicht mal später hoffentlich nutzen, um sich dort zu informieren. Das ist jetzt auch im weitesten Sinne E-Learning, das ist eine sehr statische Plattform, da sind Informationen und Videoclips und man kann sich informieren, aber es ist jetzt keine, keine Dialog- oder Lernplattform in dem Sinne. Konkret sah das so aus, wir haben die Studierenden in, in zwei Seminaren nacheinander, jeweils zwei Gruppen waren das, unterrichtet, die haben sich mit zentralen Themen des Englischunterrichts auseinandergesetzt, haben dann in kleinen Teams sich ein Thema ausgewählt, haben dazu Storyboards entwickelt, äh, wie später ihr, ihr Video aussehen soll, was sie darin benutzen wollen an, an Hintergrundbildern, um den, um den Gegenstand zu erklären. Dann haben wir mit den Studierenden ein Medientraining gemacht, das heißt, die mussten ihre Storyboards oder ihre Aufnahmesequenzen vor der ganzen Gruppe aufzeichnen und diskutieren gemeinsam und haben sich darüber ausgetauscht, was war gut, was war schlecht. Und anschließend haben sie das mit... Ähm, Unterstützung von Schulen Digitale in dem Fernsehstudio direkt aufgenommen und eingespielt. Dann nochmal ein großer Dank an von Gregor Brinkmeier für die großartige Unterstützung bei der Postproduction. Das wäre so nicht möglich gewesen, noch nicht. Ähm, genau. Zum didaktischen Szenario, wie gesagt, ähm, uns ging es darum, den Studierenden über den klassischen Unterricht hinaus neue Fähigkeiten, sage ich mal, neue Kompetenzen beizubringen, die in so einem Bereich neuer Medien notwendig sind, wenn man solche Inhalte produzieren will. Wir haben damit so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil jeder Lehrer muss auch irgendwann mal vor einer Gruppe Personen stehen und äh, dort agieren und Inhalte rüberbringen. Und ähm, da war so ein Medientraining vor der Kamera nicht schlecht, dass sie mal erleben, wie sie vor der Gruppe stehen, bevor sie später mal an die Schule kommen. Und das ist auch vom Feedback her sehr, sehr gut gewesen. Ähm, genau Und Sie mussten sich nochmal mit den, mit den ganzen Themen auseinandersetzen, die Sie im Unterricht gemacht haben. Ja, also nochmal überlegen, was waren denn wirklich die Kerninhalte, was haben wir hier gemacht. Ähm, genau Und im Anschluss mussten Sie das Ganze auf Videos aufzeichnen. Ich zeige jetzt nochmal in den letzten Sekunden nochmal ein paar Screenshots davon, dass Sie eine Vorstellung haben. Ist sehr statisch, wie gesagt, auch sehr gepixelt, weil Screenshot. Also es gibt verschiedene Themen auf den Reitern, die man auswählen kann. Und dann gibt es immer kleine Videos, die sind von den Studierenden immer mit äh, Previewing Questions und Postviewing Questions versehen worden, also dass auch eine Aktivität stattfindet für den Lerner. Ähm, es gab für The Reading Tipps und das war's. Alles weitere? Dann.